Jetzt ziehen wir aber sozusagen ein paar Blocks weiter zu einer anderen Straße im 15. Bezirk und in der passiert wirklich was. Falls Sie zu Hause kleine Kinder haben oder falls Sie Ihr eigenes Wissen über Märchen auffrischen wollen, dann darf ich Ihnen einen Spaziergang in der Rheindorfgasse ans Herz legen. Dort gibt es nämlich momentan einen Stadtmärchenpfad und auch den hat sich Redakteur Rebin Schokert ganz genau angeschaut. Royaler Besuch in Rudolfsheim Fünfhaus, wo für das Rheindorfgassenfest noch die letzten Soundchecks laufen, ist der Froschkönig zu Gast und mit ihm andere märchenhafte Figuren. Geschichten, die wir alle aus unserer Kindheit kennen, werden zurzeit in den leerstehenden Lokalen in der Gasse auf künstlerische Art interpretiert. Die Märchenszenerie wurde im Rahmen des Grätzelprojekts Wie bzw. Wien verzaubert der Stadtmärchenpfad gestaltet. Wir haben vor einem Jahr begonnen, in leerstehende Geschäfte etwas Neues zu starten. Wir wollten ein Projekt machen, wo diese Räume eine andere Nutzung bekommen. Und da habe ich gedacht, vielleicht wäre es ganz nett, da Märcheninstallationen zu machen. Die Realisierung des Projekts ist zwei Arten von Teilnehmern zuzuschreiben. Die Kreativen, die die Kunst gestaltet und installiert haben, und die sogenannten Projektengel, die die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt oder anderweitig unterstützt haben. Eine, die mit ihrer Kreativwerkstatt mitunter bunter beides gemacht hat, ist Katharina Morawitzki. Es ist ja ein ganz schöner Aufwand, das alles zu machen. Warum tut man sich das an? Aus Liebe. Aus Liebe, aus Begeisterung, aus Enthusiasmus und einfach... Also der Künstler an sich will ja was Schönes in die Welt bringen. Das ist ja... Das ist ja eine Grundmotivation, überhaupt Kunst zu machen. Und wenn man ein kreativ, kreativer Mensch ist, dann hat man ohnehin den Drang dazu. Das Grätzl beleben und Aufmerksamkeit generieren, das ist die Idee hinter Projekten wie dem Stadtmärchenpfad oder auch dem Rheindorfgassenfest. Veranstaltungen wie diese hier tragen einfach dazu bei, dass man die Möglichkeit hat, andere Leute kennenzulernen, Nachbarn kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen. Ähm auch wieder Ideen zu besprechen, weiterzuentwickeln und äh, gemeinsam äh, mit, mit Sanierungsmaßnahmen, die wir als äh, Gebietsbetreuung auch weiterverfolgen, soll das ein, ein, ein rundes Gesamtpaket äh, sein, um ein Stadtviertel, ein Grätzl, einen Bezirk äh, lebenswert zu halten. Ein Monat lang, ab heute, <lacht> werden in sechs verschiedenen Stationen sechs Märchen gezeigt und wir haben dabei zurückgegriffen auf die ursprünglichen Märchen von Grimm und Andersen. Das heißt, heutzutage kennen sehr viele Leute die Märchen eher aus den amerikanischen Geschichten, aus der amerikanischen Art der Erzählung. Und hier haben wir zurückgegriffen auf die europäische Kulturgeschichte. Die zauberhafte Märchenwelt des Stadtmärchenpfads hält seine Pforten noch bis zum 11. Oktober geöffnet.